Liebe Kollegen, in diesem Video möchte ich euch, euch kurz erklären oder euch kurz zeigen, was mit Augmented Reality so möglich ist und wie man vielleicht auch ähm, Augmented Reality in den Unterricht in eine klassische Fallsituation einbauen kann. Ganz kurz, was ist vielleicht Augmented Reality? Ähm, vielleicht kennen Sie das sehr bekannte Programm Pokémon Go. Das war vor ein paar Jahren sehr beliebt. Ja, da versteht man eigentlich, was Augmented Reality ist. Sozusagen durch die Kamera eines Gerätes, zum Beispiel eines Smartphones, sehe ich meine Umgebung und gleichzeitig werden digitale Inhalte auf dieses reale Bildchen aufgelegt ja, oder obendrauf gepackt. Und damit lassen sich dann bestimmte Interaktionen vollführen und es lässt sich auf jeden Fall jede Menge Spaß haben, macht den Unterricht vielleicht auch etwas ja, reichhaltiger oder immersiver, wie wir sagen, also zieht die Schüler mehr hinein. Gut, zunächst einmal zu den Fallsituationen. Fallsituationen sind in der Ausbildung von Erziehern und Sozialassistenten sehr, sehr üblich. Ähm, Fallsituationen werden häufig eingesetzt, um ja, gerade eine Theorie-Praxis-Verbindung herzustellen. Ähm, zu gucken, haben die Fachschüler tatsächlich einen theoretischen Inhalt ähm, so verstanden, dass sie ihn auch auf die Praxis anwenden können. Hier ja, als Beispiel mal eine klassische Fallsituation. Das hier oben, oben ist gerade noch nicht interessant. Die Fallsituation beginnt hier mit Mark. Mark ist 13 Jahre alt, er geht regelmäßig in den Schulclub und so weiter und so weiter. Und jetzt passieren hier Mark bestimmte Sachen. Und die Schüler sollen hier in einer ersten Aufgabe die Entwicklungen von Mark analysieren, mithilfe eines theoretischen Modells. Und im zweiten Schritt sollen sie drei Ideen zu seiner Förderung entwickeln. Soweit. Das ist eigentlich klassisches Programm, was wir sehr, sehr häufig und oft machen. Gut. Hier oben sehen wir jetzt aber, wie man das Ganze quasi ergänzen könnte oder erweitern könnte. Es geht hier darum, dass man den Lerninhalt nochmal visualisiert und vielleicht ja, auch nochmal andere Perspektiven hineinbringt. Dieser QR-Code kann natürlich gescannt werden, allerdings brauche ich für das Scannen, hier reicht nicht ein normaler QR-Code-Scanner, sondern ich brauche das Programm Metaverse. Das möchte ich jetzt hier einmal zeigen. Also mit dem Programm Metaverse könnte ich sozusagen diesen QR-Code scannen. Nun öffne ich mein Programm Metaverse oder die App Metaverse. Und komme zu diesem Bildschirm, was eine Art Startbildschirm ist. Das Ganze ist sehr einfach aufgebaut. Welche Vorteile hat Metaverse? Nun, zunächst einmal über ein browserbasiertes Studio können Inhalte selber erstellt werden. Das heißt, die Lehrkraft kann selber zum Konstrukteur eigener ähm, Augmented Reality-Inhalte werden. Das ist der erste Vorteil. Man kann es also selbst steuern und die Lerninhalte genau platzieren. Zweiter Vorteil ist, das Programm ist sowohl auf Android-Geräten als auch auf iOS, also Apple-Geräten, verfügbar und kann in beiden Play-Stores kostenlos heruntergeladen werden. Und das ist schon der dritte Vorteil. Es ist deswegen, wie gesagt, komplett kostenfrei. Gut. Man kann hier direkt über Search Metaverse quasi die verschiedenen ja, Erlebnisse, sie nannten das Experiences, suchen. Oder eben hier auch oben auf Scan Code. Dann bekomme ich eigentlich einen klassischen QR-Code-Scanner. Und ich werde jetzt hier auf meinem Laptop mal... Parallel dasselbe Dokument aufmachen, was Sie gerade gesehen haben und äh, werde dann mit dem Scanner sozusagen diesen QR-Code abscannen. Gut. Das ist also das Dokument hier. Wir fahren jetzt hier rein und da hat er es schon gefunden. Ja, also das läuft relativ intuitiv. Gut, Das ist also die Fallsituation Mark und wir können jetzt hier einfach mal die Experience starten. Hallo, ich bin Marc und ich gehe regelmäßig in den Schulclub der 183. Oberschule. Gut. Was sehen wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier einmal ein Bild von Marc im Hintergrund, meiner, ja, mein Büro. Wenn ich jetzt die Kamera bewege oder mich bewege, kann ich um das Modell, was hier quasi dargestellt ist, herumgehen. Ich mache das mal. Und Sie sehen, wenn ich auf der anderen Seite bin, dann verschwindet es. Aber in der Regel ist es in Front der Kamera zentriert. Also ließen sich hier auch ähm, noch weitere Anwendungsfälle überlegen, wie man sozusagen den realen Raum hier noch weiter mit einbezieht. Aber ähm, fürs Erste soll uns das erstmal reichen. Wir können hier also quasi ein Textfeld anlegen, dort irgendwelchen Text eingeben. Wir könnten jetzt auch noch Sound anlegen, quasi der Mark erzählt uns direkt etwas. Das wird einfach gemacht, indem man hier den Sound aufnimmt oder beziehungsweise was man spricht aufnimmt. Und dann kann der Mark eben auch sprechen. Gut, hier unten sehen Sie zwei Wahlmöglichkeiten, also zwei Button. Die Button können mit verschiedenen Inhalten verknüpft werden. Hier haben wir zum einen den Punkt Hobelmanns Modell erklärt. Das leitet uns auf ein YouTube-Video, wo ich quasi die theoretischen Inhalte des Modells nochmal erkläre und erläutere. Gut, das will ich aber jetzt gar nicht großartig weiter thematisieren. Ich möchte nur zeigen, sozusagen, was, man, was alles möglich ist. Dann kann ich auf Next gehen. Hallo, und ich komme ich zurück zu meiner ursprünglichen Folie oder zu meiner ursprünglichen Schulbild Karte, die ich bearbeitet habe. Und sehe jetzt hier quasi wieder den Startbildschirm. Und sage, gut, ich habe jetzt verstanden, was Hobelmann meint. Und jetzt möchte ich das mal in einem Quiz ausprobieren. Mit diesem Quiz werde ich auf die... oder mit diesem Button werde ich auf die Seite learningapps.org geleitet. Learningapps.org ist eine ja, Seite, die es einem ermöglicht, relativ einfach kleine Wissensquiz oder Wissenstests zu erstellen. Ich kann hier jetzt also quasi das, was ich vorher im Video angesehen habe, übertragen und üben. Ich, hier geht es einfach nur darum, dass ich quasi Begriffe zuordne zu diesem Bild, was im Video auch selber behandelt wurde. Gut, es gibt noch ähm, sehr, sehr viele weitere Spiele. Es gibt Zuordnungsspiele, es gibt so ein wer wird Millionärspiel, Es gibt äh, klassische Kreuzworträtsel, die man einbinden kann und, und, und. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, über diese äh, Seite Inhalte zu integrieren. Gut, das Schöne ist, man kann das Ganze hier hinterher auch abprüfen. Also ich habe hier einen Begriff richtig zugeordnet, der Rest ist noch nicht zugeordnet oder falsch zugeordnet. Der Schüler kann sich also selber hier überprüfen. Wenn ich damit fertig bin, gehe ich zurück. Hallo, ich bin Marc und ich gehe regelmäßig Und habe damit im Wesentlichen die Experience beendet. Das heißt, die digitalen Inhalte wurden jetzt bearbeitet. Ich kann das Ganze also schließen. Und würde mich jetzt wieder, wenn ich Schüler wäre, der Fallsituation zuwenden. Und mit dem Wissen, was ich hier über die App bekommen habe, kann ich jetzt die Fallsituation bearbeiten. Das heißt, ich habe zunächst Informationen über YouTube bekommen. Zweitens habe ich sie geübt in einem Modell. Ja, da geht es überwiegend um Wissen. Und jetzt geht es um die Anwendung auf die Praxis. Also das heißt, jetzt verknüpfe ich die Theorie hier ähm, tatsächlich mit der eigentlichen Fallsituation. Und damit kann ich schon relativ einfach eine Verknüpfung herstellen und vielleicht auch ein immersiveres Erlebnis, als wenn ich nur die klassische Fallsituation hätte. Gut, das soll schon gewesen sein. Also eine kleine Anregung, wie man mit digitalen Inhalten Fallsituationen bereichern kann.